Wie haltet ihr euch bei diesen kalten Temperaturen als Pfleger warm? Mit viel Kaffee. Ah ja, so ein bisschen uh, warme Decke für das Pferd und auch mich. Und uh, ja viel Jacke, um, Fleece. Die uh, Leute hier uh, ist so nett und uh, schön, so alles warm. Für mich ist es besser better like in, in summer, wenn you know, es so much warm ist und and you are sweating and this is it's better for me better like this like, like, like in summer. Wenn man schon zwei Stunden lang irgendwo rumsteht und wartet, dann ist es manchmal auch sehr hart, klar. Normal, Socken, Hose und T-Shirt Pullover und Jacke. Wie oft muss man sich warme Gedanken machen? Oh, Glühwein, viel Glühwein.